Ich äh, bin, wollte jetzt gerade Gitarre schnappen und mal ein bisschen, bisschen losklimpern. Alright, wo so, kannst du dich hinstellen? Ja, ich stelle mich da mal mitten aufs Flugfeld zwischen die Flugzeuge. Ja yeah, man, in ja. die goldene Mitte. In die goldene Mitte, vielleicht laufe ich dann gleich ein bisschen rum. Ähm, ja Ja wirklich, bombardierend, Ich hoffe die, hoff, die Sonne alle okay, die ich gestern geprobt habe. Was wirst du dann? Weißt bekommen? du da mehr? Inwiefern? Mm, ja, ich hab dir äh, ja gestern ein paar Songs Ah, weit so weit, so gut. So weit, so gut, ne? Ja. Yeah. Okay. Jut, jut, jut. Um, na dann. Sollte ich sagen? Ich also, kann alles, nicht mehr äh, diese Roman Bobcat! Halt erledigt, ne? Diese Bobcat! Ja? Diese Bobcat, so Leute. Egal. Okay. <lacht> diese Bobcat, ich...